Weiße Windelweihnacht – alle Festtage gewindelt im Bett Ein arbeitsreiches Jahr neigt sich für Sophia und Johnny dem Ende entgegen. Um sich so richtig ausruhen zu können, beschließt das daipa ihr Fest der Liebe ausschließlich in Windeln zu verbringen. Die romantische Weihnachtsstimmung wird perfekt, als es vor dem Fenster still und heimlich zu schneien beginnt.